Menschen mitnehmen? Wie kann man Menschen einladen, auf eine Reise mitzukommen? Wie macht man Inspiration? Ist es eine Methode? Ist es ein Gesichtsausdruck? Wie funktioniert das? Wie können wir die Arbeit humaner machen, menschenzentrierter machen, gleichzeitig mit der Digitalisierung, wenn wir immer mehr mit Technologien zu tun haben? Wie können wir einander helfen, mit Unsicherheit umzugehen? Wie holen wir die Führungskräfte in eine kraftvolle Haltung? Wie begleiten wir Menschen aus der Ohnmacht raus? Was braucht es, um Selbstorganisation in Gang zu bringen, zu gestalten? Sind es Tools? Ist es irgendwas mit Mindset? Ein New Work Coach ist viel mehr als Hüter von Methoden und Tools. Ein New Work Coach inspiriert, begleitet, moderiert, Gestaltet, macht Mut und wir möchten New Work Coaches inspirieren, begleiten und wir möchten Menschen, die New Work Coach werden wollen, ermutigen, das bald zu tun.